Ja, guten Morgen oder besser gesagt, guten Morgen, es ist schon bald Mittag jetzt geht's zur Mutti zum Mittagessen Danke Mutti und wir werden mit ihr besprechen, dass wir da das Fahrzeug nähen also das kommt von dem Bereich da bis ca. mittig vom Tor hin es wäre oben zusammenrollen und dann wenn ich das Tor aufklappe, spanne ich es dann quasi unten aufs Tor auf. das heißt, ich habe da so einen 45 Grad Winkel ungefähr aus Tor und dann möchte ich noch gerne zum äh, zum Mechaniker fahren zum Schlosser und dass man der das dann die Seitenstabilis einen Seitenstabilisator einschweißt also eine Verbindung zwischen die zwei Radaufhängungen weil man sieht dass er relativ wackelig ist das heißt es verdreht sich leicht oh, so jetzt freue ich mich schon auf ein gutes Mittagessen So, jetzt wird das Vorzeug für den Torturbo gemacht. Mami ist voll in action. Ja. Und ja, mal schauen wie das Resultat sein wird, ob wir das so zusammenbringen, wenn wir uns das vorstellen. 2000 years later. Ma, ich bin halt echt stolz auf das Super Außen. Äh, oder das Außenfahrzeug. Die Markisen. Jetzt zeig ich zeige euch einmal, wie das Ganze funktioniert. Schlüssel weg tun. Einfach die Kettverschlüsse eröffnen. Die werde ich noch ein bisschen abschneiden. Ich habe es jetzt einmal so umbogen. Aber weil ich ein bisschen Angst habe, dass ich es nicht zu kurz abschneide. So. Der letzte da unten. Dann das Ganze rausrollen. So, dann kommt der Clou, schaut euch das an. Macht da die Klappen auf? Aluminiumrohr? hier reingesteckt und schaut euch das bitte an, das Ambiente Camping Sessel der ist überhaupt extrem zu empfehlen, den muss ich nur verlinken der ist super leicht schaut euch das einmal an, wie niedlich das da ist ich kann da mein Tisch ausklappen ich kann da kochen sitzt voll geschützt ich schon wie das mit dem Regen ist aber normalerweise ist das alles das Gefälle geht hier nach unten da kann ich mir nochmal meinen Strahler einschalten Jetzt wird mal die Heizung erwischt. Nein, also ich habe die Sicherung abgeschaltet. Wisst, meine einschaltenden Automaten. So. Festbeleuchtung. Da muss ich was noch ein Thema einbauen. Ja. Was sagt ihr zu der Konstruktion? Genial, oder? Also, ich kann ja wirklich. Ich werde jetzt einmal als Erfinder tätig werden, glaube ich mein gut, das ist ja schon die Erfindung des Jahrhunderts, des Jahrtausends fast ein integriertes Fahrzeug schreibt mir in die Kommentare, was davon haltet und ja, schauen wir mal, ich bin schon neugierig ich meine, das ist natürlich super weil das Ganze da dort oben nämlich ein kleines photovoltaik vortasche hat weil die Photovoltaik ein Prater war wie die das ist Gehäuse und es passt super rein, ist geschützt, ist perfekt und es ist wirklich da geiles Ambiente, oder?